Also Mein Name ist Oliver, ich bin seit ähm, drei Wochen hier im Raum und von daher ist der erste Vortrag hier. Ähm, äh, ich habe bei meinem ersten Besuch hier bei der, beim Rundgang gegenüber ein paar Leuten erwähnt, dass ich sowas schon mal gemacht habe, dass ich mich also mit Videospielautomaten in der Vergangenheit beschäftigt habe, habe auch zwei Automaten zu Hause, allerdings umgebaute Stand-Up-Geräte, also so richtige wie in der Spielhalle mit Donkey Kong und so. Ähm, mir war das immer zu, äh, zu langweilig, um in einem Spiel zu spielen. Von daher habe ich das Innenleben in der Regel äh, relativ schnell rausgeräumt und habe einen PC reingebaut äh, und auf Basis MAME eben ähm, eine Multi-Arcade-Maschine gemacht mit mehreren hundert ROMs, sodass man da entsprechend auch halt was auswählen kann. Ich bin also nicht Vertreter der klassischen Arcade-Gemeinde, wie sie zum Beispiel in Karlsruhe zu Hause ist, äh, bei den Retro-Games. Die pflegen ja die Automaten so, wie sie sind, sondern äh, möchte eigentlich eher so Multifunktionsgeräte bauen. Thema hier ist jetzt Cocktail Arcade auf Basis Marme. Das heißt, ich würde gerne ein Projekt machen mit einer speziellen Bauform. Also das kennt ja jeder, diese, diese Videospielautomaten, die halt aufrecht stehen, relativ viel Platz brauchen. Ich würde jetzt gerne mal einen Tisch bauen. Die waren in Deutschland nicht besonders populär. Man sieht es aber an den Preisen, die sie bei Ebay erzielen. Das sind im Prinzip so, so Tische, wo man sich gegenüber sitzt mit einer Rauchglasscheibe, unter dem halt irgendein Display ist wo man im Prinzip dann ein paar Spiele gegeneinander spielen kann. Das waren dann in der Regel so Jump and Run spiele ähm, Frogger, ähm, Donkey Kong, Pac-Man und Pengo und so Geschichten. Also die gute alte 80er Jahre, 8 Bit ära ähm, sind völlig aus der Mode gekommen in der Zwischenzeit. In der, in der Zwischenzeit gibt es aber eine Renaissance, man findet die Dinger bei, bei Ebay für weit über 1000 Euro. Ähm, und ich möchte so ein Ding haben, möchte wenn ich die 1000 Euro bezahlen. Von daher ähm, bin ich am Überlegen, wie kann ich mir selbst für zu Hause, in meinem äh, Keller habe ich keinen Platz mehr für für, Dinge, äh, für für so Geräte, von daher muss ich jetzt in die, in die Wohnräume reinwachsen. Wie kann ich also ähm, auf Basis von einfacher Technik ähm, ein möglichst professionell aussehendes Gerät bauen, was man im Wohnzimmer so als Couchstich unterschieben kann, ohne dass es jemand merkt. Ähm, von daher geht es mir jetzt hier konkret um das Thema Cocktailautomat. Wenn natürlich jemand Interesse hat, einen anderen Automat zu bauen, könnte man das natürlich im Rahmen dieses Projekts mit betrachten. Aber mein Fokus wäre dann halt eher auf so So, warum? Weil es geht, klar, Standardbegründung. Äh, warum ein Cocktail? Ich halte Cocktail für perfekt in Wohnräumen geeignet. Es ähm, muss ja nicht jeder Raum aussehen wie eine Spielhöhle. Es reicht ja, wenn mit einem Raum im Haus irgendwie mit Automaten ist dann muss es ja nicht überall so sein. Von daher, wie gesagt, will ich ein Cocktail. Das Ziel ist es, ich möchte ein möglichst realistisches Look and Feel haben. Das heißt, das Gerät soll sich so verhalten, wie das früher in den 80ern war. Es soll aber eine völlig andere Technik drin sein. Es muss eine Bedienbarkeit gegeben sein, die ausschließlich über die Joysticks und über die Feuerknöpfe funktioniert. Das heißt, nicht irgendwie noch Tastatur aus einer Schublade raus mit irgendeiner versteckten Maus oder sowas, sondern ich will wirklich eine Oberfläche haben, die ich komplett über die Knöpfe bedienen kann. Und ich brauche ein robustes Operating System, Möglichst mit einer Multi-Emulator-Unterstützung, Multi also dass man nicht nur Marme mit den alten ROMs spielen kann, sondern vielleicht auch noch so ein bisschen Supermodel, also diese Sega-Automaten aus den 90ern. Und wenn es geht, dann noch so ein bisschen Amiga und Atari und so, so Geschichten. Ne? Also äh, möglichst universell einsetzbar und wenn es noch ein bisschen Sound sein darf, möglichst auch noch eine Jukebox-Funktion. Die Komponenten, klar, man braucht Gehäuse, das soll möglichst original aussehen. Das heißt wirklich Bescheid und nicht irgendwie zusammengezimmert oder vom Schwammel. Es gibt da äh, Bastelansätze, die auf Basis von einem Ikea-Lacktisch äh, einen, einen cocktail Cabinet bauen. Das wäre mir zu puristisch. das gefällt mir nicht, sondern das soll halt schon so aussehen, als wäre es ein richtiges. Ich möchte eine Münztechnik haben, das heißt, ich möchte entweder einen Münzprüfer haben oder einen Münzkomparator, also die billige Alternative, die nicht wirklich eine Münze prüft, sondern nur ähm, eine eingeworfene Münze mit einem eingespannten Gegenstück vergleicht. Äh, klar, ein User-Interface, also Joystick und Knöpfe. Das Ganze auf Basis von einem älteren PC oder Laptop. Ich habe mal meinen Laptop, den ich dafür vorgesehen habe, mitgebracht. Das ist ein alter Toshiba, der steht auch auf dem Tisch, so ein alleselementes Ding. Mhm. Ähm, ist acht Jahre alt, läuft perfekt, wäre dazu einmal vorher machbar. Ähm, selbst das TFT könnte man dafür verwenden, das ist groß genug. Und man braucht halt eben eine Art von Schnittstelle zwischen dem PC und den Joysticks, die natürlich auch in Spielhallenqualität ausgeführt sein sollen. Also nicht irgendwie so, so Wackel-Joysticks, sondern auch keine umgebauten competition Pro, sondern halt richtig das, was, wie man es aus der spieler kennt. Der Lösungsansatz ist, Gehäuse nach Plan bauen. Also es gibt Pläne im Internet, ich habe mal ein paar vorbereitet, habe die auch gesichtet, die größte Herausforderung da ist es vermutlich, äh, die zölligen Maße in ähm, metrisches System zu übertragen. <lacht> ähm, das Ganze entsprechend bauen, quer, äh, querstrich bauen lassen, wenn man nicht gerade mit der Stichsäge äh, die, die, die Rundungen hinkriegen möchte. Dann halt einen alten Laptop einbauen, Display vom Laptop, beziehungsweise einen zusätzlichen TFT. Für die Puristen wäre das natürlich überhaupt nichts, weil die Puristen äh, setzen mal zumindest auf eine Röhre. Und möglichst auch äh, kein, keine CRT-Röhre aus dem PC, sondern wirklich die alten 15 Kilohertz äh, Röhren, wo die, wo die Pixel wirklich ganz wackelig aussehen. Ähm, habe ich nie gemacht, würde ich auch nicht tun, weil ich habe eine, eine extreme... Panik vor Hochspannung, also alles was so irgendwie bis 220 Volt geht, kann ich mit umgehen, aber mit Hochspannungsröhren und Hochspannungstransformatoren, da stehe ich irgendwie aufs Kriegsfuß, kann ich nicht. Als Möglichkeit für eine, für eine, für eine Oberfläche gibt es in der Zwischenzeit eine, eine Linux-Distribution, die nennt sich GNU Linux Arcade Distribution, das läuft komplett auf Debian meine ich oder Ubuntu, wird von, von einer Gruppe von, von Leuten gepflegt, die bringt schon relativ viel mit. Da muss natürlich noch ein bisschen dran gedreht werden, damit sie eingängig über alle Emulatoren äh, verfügbar ist. Man muss noch ein paar Emulatoren kompilieren, die äh, nicht als Binaries verfügbar sind. Man muss sich ein paar Themen überlegen, wie man das ganze Ding aus dem Netzwerk erreichbar macht. Äh, und zwar so, dass man es automatisiert patchen kann, etc. Ähm, Roms nach Verfügbarkeit, ähm, die gibt es überall. Ich habe mal angefangen zu sammeln. Bei 6.000 habe ich aufgehört zu sammeln. Also Die findet man einfach so. Ich weiß auch nicht wo. Und natürlich ein Interface für, für Joystick und Knöpfe. Da gibt es verschiedene Ansätze. Es gibt professionelle Lösungen, die kosten so zwischen 40 und 80 Euro. Finde ich langweilig. Meine Idee ist, dass man vielleicht auch aus einer alten Tastatur ein Interface hinkriegen kann. Zumal alles, was an Tastaturbedienung von Emulatoren funktioniert, eigentlich auf den MAMI standard zurückzuführen ist. Das heißt also WASD. Und die Pfeiltasten und das dann entsprechend auf, auf professionelle Knöpfe bzw. Joysticks legen, die kriegt man im Fachhandel. Ähm, da ist meine Adresse angegeben, arcadeshop.de, der hat ein extrem großes Sortiment, der hat auch diese ganzen ähm, Interfaces. Aber wie gesagt, die äh, Idee ist, dass man vielleicht mit, einem Tastatur mit einer Tastaturcontroller oder mit einer alten Tastatur da vielleicht ähm, schneller und vor allem günstiger zum Ziel kommt. Gehäuse. Ich habe mal so eine kleine Marktübersicht äh, gemacht. Also man kriegt fertige Cabinets als, ähm, als Cocktailautomaten für weit über 1000 Euro. Ich habe auf der Gamescom einen gesehen, der, der die Dinge für 1200 Euro vertickt. Äh, bei Ebay gehen sie für deutlich über 1000 Euro, werden sie angeboten. Ich weiß nicht, ob die jemand kauft. Es gibt aus England gehäuse bausätze die kosten dann mit, ähm, mit Transport deutlich über 500 Euro. Alte Cabinets bei Ebay liegen so zwischen 50 Euro und 1000 Euro. Ähm, 1000 Euro ist an der Stelle völlig überzogen, 50 ist eine Ausnahme. Vorhin ist wieder einer versteigert worden für 160 Euro, meine ich. Das war aber im Prinzip nur ein Haufen Elektronikschrott und ein paar Bretter. Dafür ist es eigentlich überteuert. Baupläne für ein Cabinet gibt es im Internet. Herausforderungen, die ich sehe, ich arbeite viel mit Holz, aber nicht gut, ist es wirklich die Kurvenradien gescheit auszuschneiden, sodass man sagen kann, das sieht klasse aus. Das heißt, ohne eine entsprechende Fräse oder einen schreiner Glaser, der mal die Rauchglasscheibe äh, fräsen kann äh, oder, oder wenigstens gescheit schneiden kann, ähm, glaube ich, kommen wir da nicht gescheit zum Ziel. Vielleicht fällt uns aber auch noch eine, eine raum ein. Also wir haben letzte Woche mal ein bisschen angefangen zu, zu brainstormen. Man könnte sich ja vorstellen, dass man mit einer normalen Fräse äh, und mit, äh, mit einer Schablone, die man aus dem ähm, Laserschneider äh, produziert, ähm, vielleicht auch nur eine halbwegs passable Lösung für eine Pressplanplatte hinbekommt. Aber da sollten wir vielleicht auch nochmal in der Gruppe drüber diskutieren. Das Innenleben, wie gesagt, also ein älterer PC, Pentium 4, 2G reicht für Linux locker aus. Ähm, selbst mit anspruchsvolleren Emulatoren, wie der, wie der ähm, Supermodel äh, auf, für, für Sega-ROMs, äh, reicht das völlig aus. Ähm, Displays, wie gesagt, Geschmackssache. Ich würde es einfach mal mit dem LCD ausprobieren. Die Dinger sind in der Zwischenzeit so günstig, dass es, das, glaube ich, machbar ist und stehen in der Regel irgendwo in der Gegend rum. Die Controls kriegt man für relativ wenig Geld zu kaufen. Also als Beispiel ein passabler Joystick in Spielhallenqualität kostet 16 Euro. Die Knöpfe mit Mikrotastern hinten dran, die auch entsprechend wartungsfreundlich sind, weil man sie jederzeit austauschen kann, kosten so zwischen 2 und 5 Euro. Und die kriegt man auch als Sets zum Beispiel bei Ebay für, keine Ahnung, 30, 40 Euro zu kaufen. Woran ich nicht sparen würde, ist ein 2.1 Soundsystem, dass man auch einigermaßen Musik da rauskriegt. Also die Autobahn früher hatten halt nur Mono, Monolautsprecher, das war nicht so der Bringer. Aber insbesondere, wenn man das Ganze noch als Jukebox benutzen will, soll es halt schon Bescheid Musik machen. Ich habe da gute Erfahrungen gemacht mit so einem... 2.1 Set, wo man einfach die, die Hochtöne ins Gehäuse rein verankert und äh, den Tieftöner unten irgendwo im Gehäuse liegen lässt, befestigt, dass er nicht rumwummert, bringt einigermaßen gute Ergebnisse. Und dann hat, wie gesagt, ein, ein Encoder für die Kopplung der Controls an den PC. Die nennen sich irgendwie Pack. Da gibt es den JPEG. Äh, das ist ein Konverter für die alten äh, jammer Interfaces, die die Automaten von Haus aus haben, äh, auf ein Tastaturinterface bzw. auf USB. Also es hat sich in dieser ganzen Automatenszene ein, ein Bus auskristallisiert als Standard, das ist der jumba Bus. Da ist im Prinzip genau, ähm, das ist ein relativ langer ähm, Stecker mit 40 Pins oder so irgendwas. Ähm, und ähm, der ist, da ist klar definiert, ähm, welche, welcher Knopf eben wo drauf belegt ist, sodass man eben diese PCBs, also diese äh, fertigen Spieleboards, ähm, in den Automaten austauschen konnte. Und da gibt es eben, wenn man schon ein fertiges Gehäuse mit Jamma Bus hat, und den fertigen Controls kann man eben über so einen Encoder direkt seinen PC ansteuern. wollen wir nicht mehr viel machen. Da wir das Ding von boot aufbauen müssen, haben wir keinen Jammer-Bus, brauchen wir keine Rücksicht zu nehmen, können wir also im Prinzip einen eigenen Encoder bauen. Die Software, wie gesagt, muss möglichst robust sein. Mein Benchmark an der Stelle ist es, dass mein Sohn, Einfach so das Ding ausschalten können muss, ohne dass das Betriebssystem anschließend in den komischen Recovery-Modus wechselt. Meinen ersten Automaten habe ich auf Basis MS-DOS 6.2 gebaut. Da gab es nämlich eine Oberfläche, die nannte sich Arcade OS. Da hat das Gerät reingebootet, war komplett über Joysticks bedienbar. Und man kann es jederzeit ausschalten, ohne dass was kaputt geht. Kleiner Haken an der Sache ist, man braucht halt eine Soundkarte, die von DOS unterstützt wird. Und die findet man inzwischen nicht mal mehr auf Lohmärkten. Da brauchen wir noch ein, ein, ein Board, was einen ISA-Steckplatz hat, ISA hat. Die findet man auch nicht mehr auf Flohmärkten, weil die Kondensatoren in der Zwischenzeit alle geplatzt sind. Ähm, von daher äh, fällt das als Möglichkeit aus. Das heißt, man ist schon bei moderneren Betriebssystemen und mit Windows soll wir nicht anfangen. Also, ich zumindest nicht. Habe ich mir ein paar Emulatoren angeschaut, auch ein paar Oberflächen. Die sind nicht wirklich so, dass man sagen kann, läuft klasse. Ähm, Netzwerkfähigkeit ist klar, da fällt dann die DOS-Lösung auch wieder raus. Ähm, Schick wäre auch eine, eine, eine, eine Sache, wo man Netzwerkspiele spielen kann, also, also dass also jemand am, am, an diesem Marmot-Kabinett sp spielt und jemand halt mit dem PC sich daneben setzt und dann spielt halt meinetwegen dann auch noch ein Blue oder so, irgendwas Klassisches über das Netz gegeneinander. Und da bleibt eigentlich nur noch diese GNU-Linux-Arcade-Distribution übrig, ähm, die ich auch in einem Demo auf diesem Ding da mal installiert habe ähm, und auch nachher mal zeigen kann kurz. Das ist so ein Bauplan, den ich gefunden habe. Wie gesagt, zöllig. Klar, kommt aus den USA, aber sehr, sehr detailliert. Das heißt, wenn ich einen findigen Schreiner finden würde und sagen würde, hier kostet es, was es wolle, baue mir dieses Ding, sollte der dazu in der Lage sein, das zu tun. Kostet natürlich entsprechend Geld, was ich nicht ausgeben möchte, komme ich gleich dazu. Kosten, mal in der, in der Kalkulation, was wäre ich bereit für sowas auszugeben wären 150 Euro für Holz, Lack und Glas, also eine Rauchglasscheibe äh, und einen Holzkorpus. Da sind nicht viele Bretter. 100 Euro für die Arcade-Technik. Das sind zwei Joysticks und ähm, acht Taster. Eventuell eine Münztechnik, wobei ähm, die kann man gebraucht ganz gut äh, kaufen und, und einbauen. Äh, was ich dann natürlich in der Kalkulation nicht drin habe, ist die vorhandene Technik, also ein vorhandener PC, Monitor, Tastatur, Krempel. Das ist bei den 250 Euro nicht dabei. Aber ich wäre bereit, für 250 Euro, ähm, das wäre auch für mich, für mich ein Ansporn, dieses Kosten, diesen Kostenraum nicht zu sprengen. Ähm, Würde ich, würd ich mal kalkulieren, dass man damit hinkommen müsste. So, das ist das Gesamtbild. Das war übrigens die Motivation, warum ich überhaupt mit dieser ganzen Geschichte angefangen habe. Ich wollte immer mal Donkey Kong zu Hause haben. Also richtigen Donkey Kong. Nicht nur mit C64 oder auch Mamiya, sondern halt richtig wie in der Spieler mit der Meldung Inside Coin Und das äh, war dann auch äh, so das erste Ziel. Ich habe gesehen bei dem, letzten, äh, nee, bei dem bei dem vorletzten äh, Termin äh, mit, den, mit den Kids hier aus Mannheim da, weil irgendeiner von euch hat ein Donkey Kong-T-Shirt. habe ich mich sofort wiedererkannt und gesagt: hey, klasse, super. <lacht> ähm, Erstmal bis dahin Fragen. Mit diesen Roms, wie ist das da eigentlich mit den Rechten? Kriegen die Hersteller da immer noch an ihrem Kopf oder werden die inzwischen auch freigegeben, weil das Zeug so alt ist? Das ist relativ undefiniert. Also, na, ist klar definiert, die gehören jemand. Ja? Also deswegen kannst du dir auch nicht ähm, kannst auch nicht sagen, du baust so ein Automat und stellst dir dann in irgendeine Kneipe und verlangst äh, dafür äh, Geld, das geht nicht aber ähm, letztendlich sind sie frei im Internet runterladbar und zwar nicht über irgendwelche Schmuddelseiten, sondern da gibt es dann irgendwie The Wrong Nation und sonst irgendwas. Okay. Kannst du über, über Suchstrinks, kannst du die, die entsprechenden runterladen. aber wie die rechtliche Grundlage dafür ist, kann ich dir ehrlich gesagt nicht beantworten. Müssen wir recherchieren. Also Es ist nicht so, dass inzwischen die, die Copyright äh, äh, halt also sagen, wir also geben es frei oder so, einfach auch für die Szene. Also bei sowas... Äh, Super Mario ist der top aktuelle äh, Protagonist von Nintendo. Ich glaube nicht, dass sie daran die Rechte irgendwann mal freigeben. Solange also, sie noch klar entscheiden können zumindest. Und so geht es mit ganz vielen anderen Sachen auch. Also höchstens bei irgendwelchen Firmen, die es in der Zwischenzeit nicht mehr gibt oder die in der Zwischenzeit was anderes machen, also Commodore zum Beispiel oder, oder so. Also ist dann halt für den privaten Gebrauch? Das ist für den privaten Gebrauch, beziehungsweise für irgendwelche open source Geschichten. Also es gibt ja, gibt ja immer noch Leute, die entwickeln für diese Plattform, auch irgendwelche Open source ding Es gibt eine Demoscene aktive für alle möglichen alten 8- und 16-Bit-Plattformen, ähm, die man natürlich über so eine, über so eine ähm, Geschichte auch abfackeln könnte. Ähm, das wäre jetzt nicht das Thema. Also man ist nicht zwangsläufig dazu verdammt, Raubkopien einzusetzen. Wenn man Spaß dran hat, kann man sich die PCB-Sachen an den Schrank legen. So als Nachweis: ich habe es mal gekauft. <lacht> Die Bretter, wie dick sind die? Was müsste man da bearbeiten? Also, die beiden Automaten, die ich habe, sind kommerzielle. Also, die habe ich ähm, von Automatenaufstellern bzw. von privat bei eBay mal gekauft. Ähm, das sind äh, 19, 21, 23 mm Breschbahnbretter. Du mit MDF machen, sieht ein bisschen schicker aus. Ähm, vielleicht auch von der Oberfläche, dass man das halt beißen kann und nicht irgendwie einfarbig lackieren muss. Zentimeter schon richtigen Das ist so, also das kriegt man nicht mehr in den Lasercutter rein, aber vielleicht ist es möglich, mit dem Lasercutter einfach eine Schablone zu, äh, zu schneiden ähm, halt auf Maß möglichst genau, um dann halt mit der Fräse rum zu oder, oder halt äh, das irgendwie dann so halt manuell zu machen. Ja, wird hier mitmachen? ich glaube, <lacht> dass ich glaube, das, glaub, das ungewöhnliche Hauptproblem ist die Holzarbeit, oder? Also das Ab, irgendwie. Ist jetzt hat leider nicht da. Ich glaube, ich, glaub, ich, ich, glaub, ich könnte mir vorstellen, dass ja. halt der für den Holzschacht so war, es noch kein -Problem. Ja, so Problem. Was gerade um da? Großes Problem. Einmal hin Das Thema hattest du, glaube ich, mal auf irgendeine äh, Wunschliste genau. aufgeschrieben. Ja. Okay. <lacht> <lacht> ich wusste davon nichts, deswegen habe ich das nicht. Also wenn du, wenn du irgendwie äh, Schablonen machst mit einer schalten ist es absolut kein Problem. Mhm. Wenn du Kanten verwunden willst ordentlich, dann musst du halt, wenn die Schablone nur eine ja. gewisse Größe hast, musst du halt viermal umsetzen. Mhm. Aber äh, das lässt sich eigentlich relativ unfassbar ja eigentlich machen sowas. Okay. Also nur als Beispiel. Das Gerät heute. Man sieht man hier relativ schlecht. Das war kein besonders, besonders schickes Gerät. Ja. Stand sogar in Rosenheim, ich wäre deswegen ein bisschen nach München gefahren. Also es war eher so ein Gerät von Ende der 80er, Ende der 90er. Was, was auch so groben Füßen gestanden hat. Also das fand ich jetzt nicht so, äh, so sexy. Ich will ich eher ein anderes äh, Gehäuse haben, was eher so grobistisch ist. Also aller Pacman pac bzw. Mrs. Pac-Man gab es so eine Gehäuseform. Und ähm, das war glaube ich noch nicht das doch, das war das erfolgreiche. Gebot. Also 160 Euro nur das Gehäuse. Das kann man im Prinzip rausschmeißen und muss es ersetzen. Und das ist ja mal zur, zur Illustration, äh, wie, wie in dem Screenshot eben gerade, so ein kompletter Bauplan. Ne? Übersicht mit entsprechenden Bemaßungen, dass also sich jemand äh, Mühe gegeben hat, sogar die Kurvenradien entsprechend festgelegt. Und das Design, das sieht dann am Ende einigermaßen entsprechend aus. Und also da habe ich, ich, die größten äh, Probleme, genauso Radien hier oben so darzustellen, dass man es anschließend auch angucken mag. Also ich kann mit einer Stichsäge umgehen, ich kann mit einer Kreissäge umgehen, aber ähm, das so zu machen, dass es wirklich professionell aussieht, traue ich mir nicht zu. Es dürfte eigentlich kein Problem sein. Es gibt genügend Firmen, die haben Lasermaschinen, da kannst du dir so ein Ding äh, auslasern lassen. Teuer wird es vielleicht Hund kosten die Schablone, wenn überhaupt. Das ist eine schöne Schablone, kannst du drauflegen, gehst mit der Oberfläche einmal rum. Weil unser Laser ist. Da musst du halt wirklich viel umsetzen. Wie groß ist denn der Radius da von den Ecken? Also das Gerät wird am Ende so lang? So breit. Also 80 auf 60 etwa. Und eine Halbschablone brauchst du mindestens, damit es einigermaßen scheitert. Das ist ja symmetrisch, ne? Ja, ja. Das heißt, du brauchst auf jeden Fall ein Maßstück, was dann irgendwie 60 mal 40 ist. Ja, wenn da macht man das Ganze. Klar. Passt ja nichts. Schrauben Löcher rein, fest hier Thema erledigt. Dann mit einer gescheiten Fräse, Fräse drum ja Genau. Hast du das als DXF? Das ist merkwürdigerweise eine Word-Vorlage gewesen. Oh. <lacht> also man müsste, mal, man müsste mal vektorisieren und ich bin auch bereit, das zu vektorisieren wenn ich es nicht allein mache. Also wenn ich, wenn ich am Schluss nicht alleine äh, an dem Gehäuse arbeite, sondern immer, wenn wir da irgendwie ein Projekt rausstarten. Ja, zumindest mal für mich. Hier wäre so ein Automat ganz spaßig. Es ja, ja. gab ja auch schon mehrere Leute, die einen bauen wollten. Genau. Ja, äh, ja, aber gut. eine gute Frage, Wie dürfen das Problem mit den Blickwinkelabhängigkeiten bei dem Display. Das ist eine gute Frage und das, das, das ist ein Problem bei TFT. TFT ja. Genau, da gibt es nämlich volle Rappel. Das ist ein Problem bei TFT, also entweder man kauft da äh, halt ein entsprechendes Display oder organisiert sich eins oder guckt, dass man noch irgendeine Röhre kriegt. Da ist das Thema nicht da. Bei der Gehäuseform ist das Interessante, ähm, wenn ich die, die gesamte restliche Technik auf dem Laptop basieren lasse, habe ich Platz ohne Ende. Das heißt, da fällt mir Röhre nicht weiter auf. Ich habe jetzt den zweiten Automat, den ich gebaut habe, der ist äh, 55 breit und da passt ein Röhrenmonitor äh, nicht wirklich rein. Also äh, höchstens so ein 17 Zoll Röhrenmonitor, den hatte ich nicht parat außerdem fand ich es ein bisschen dickrig. Da habe ich dann einen 21 Zoll, nee, 19 Zoll TFT reingebaut. Aber ansonsten, wenn der Platz da ist, kann man auch einen CRT reinbauen. Ja, das Problem ist halt, die, die CRTs die sind halt verdammt tief in 19 Zoll. Ne? Die sind ja bald doppelt so tief wie breit. Und gut, die Richtig, ja. Hat nicht gerade jemand so einen riesigen TRT, äh, so einen CRT angeschleppt vor ein paar Wochen? Ja, das kannst du verhackstückeln. Also so ein 19er, der ist ja so tief. Allein der Monitor ist bei, war ja schon über fast 50 Zentimeter. Ja, das ist kein Problem. Also die originalen sind, sind genauso tief okay. und die Gehäuse, ähm, also das steht ja auf dem Boden. Mhm. Also wenn das, wenn das wirklich so, keine Ahnung, äh, was hat das 70 cm wieder hoch ist, hast du die entsprechende Tiefe. Das ist kein Spaß. Okay. Du musst halt gucken, dass du, dass du richtige Befestigungspunkte findest äh, für den CRT, dass sich das Ding nicht runterrutscht Ja gut, die Röhre ist ja meistens auch so gespannt über vier Punkte hinten am, am, am, an der Displayfront. Ja, ähm, den, den Röhrenmonitor, den ich verbaut habe, also mein, mein erster Automat, äh, habe ich die, das war ein neck monitor ganz teures Ding damals, ähm, da habe ich die Abstimmung komplett angelassen und habe festgestellt, dass der vorne an der Röhre äh, vier ähm, M6er Mutter hatte. War das M6? Glaub ich glaube, es war M6. Und habe dann im Prinzip über, über Bleche das Ganze mit einer Pressspannplatte mit einer ver, ver, äh, verbaut und der hält seit inzwischen in sieben Jahren und ist noch nicht runtergefallen. Von daher scheint es so zu halten. Das Problem beim Warm-Monitor ist, du musst dann halt eine Bezel bauen. Also halt äh, entsprechend einen Ausschnitt, äh, dass du, dass du halt nur das siehst, was du sehen sollst, bevor die ja. Raumglas-Scheibe drauf geht. Beim TFT kannst du halt einfach drunter pappen, Feierabend. Aber die Blickwinkelstabilität ist ein Problem. Ja. Könnte man sich mit dem Plasma schlagen, aber die darfst du hier nicht auf den Rücken legen. Stimmt, warum eigentlich? mit dem Aufbau des App, vom Gewicht also drückt okay. sich selbst durch. Okay. Ich habe zwar eins daheim, aber ich bin noch nie auf die Idee gekommen, das auf den Boden zu legen. Ich habe die letzte Woche mit einem, einem Videokonferenzsystem auf Basis von einem Plasma montiert und da war auch, oh Gott, das will bloß hier am Rücken legen. Aber warum weiß ich heute halt nicht. Andere. Und würde sich denn nicht ein altes ips panel also würde das nicht funktionieren? So mit der Blickwinkelabhängigkeit? Ich weiß es nicht. Man müsste vielleicht einfach mal ausprobieren, wie das so ist, wenn man sich gegenüber sitzt, wie die Winkel sind. Und könnte man ja einfach mal unterschiedliche Monitortechniken hinlegen. Genau, also man könnte zum Beispiel jetzt einfach mal gucken, was man hier vom Monitor hat. Also auf den Rücken legen und gucken. Ich habe daheim noch einen uralten ISO. Ja. Mit dem könnte das funktionieren. 17 Zoll. Also 17 Zoll habe ich auch mal zu Hause. Da ist halt schon, ist halt nur so. Vielleicht doch dann, wie er schon gesagt hat, das Panel von dem Laptop wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Aber ausprobieren kann man. Genau. Also, wenn Sie sich noch jemand die Distribution angucken will, ähm, würde ich das Ding nochmal startklar machen, dauert aber einen Moment. Ähm, ansonsten kann man das aber auch in eine kleinere Runde machen. Also kann man runterladen, gibt es als ISO-Image, ähm, hat einen, einen Live-Modus, kann man hochfahren und ähm, die, die Entwickler haben auch schon mal ein paar Demos ähm, auf, für ein C, für ein Sesschen, für ein Atari ST und sowas mit, mit drauf gebastelt. Das heißt, man kann schon mit irgendeinem Emulator starten und sieht halt irgendwas. Ähm, allerdings ist auch einige, einiges Customizing notwendig, um das Ding richtig zum laufen zu bringen. Also Software ist von der, von der Arbeit her mal mindestens 25% der Arbeit bis das richtig gescheit läuft, sodass es wirklich in den, in den Modus rein, reinfährt, dass ich äh, das Gerät mit dem Joystick bedienen kann. Weil ich will da nicht anfangen mit einer Tastatur, noch zwischendrin ist es Käse. Selbst mit Funktastatur, das, das ist irgendwie nicht das Richtige. Okay, dann erstmal danke.